Herzlich willkommen zu dem Screencast, wie kann ich die OER FAQ nutzen. Dies ist ein Teil einer Miniserie über die OER FAQ, die Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources. In diesem Video geht es um die Funktionen von OER FAQ. Zunächst ist die Webseite unter www.oer-faq.de abrufbar. Oben rechts befindet sich die Navigationsleiste. Die aktuelle aktive geöffnete Seite wird unterstrichen. Auf mobilen Geräten gibt es ein Burger-Menü. Beim Tippen darauf erscheinen die Navigationspunkte. Unter Fragefeld befindet sich ein Formular zur Einreichung von Vorschlägen, die dem Ausbau der OER FAQ dienen können. Unter rechtliches sind alle juristischen Hinweise sowie eine Auflistung der verwendeten Quellen zu finden. Beim Klicken auf About und Kontakt finden sich in den Grundinformationen des Projektes Kontaktmöglichkeiten sowie eine ausführliche Dokumentation. Beim Aufrufen der Seite www.oer-faq.de wird die Startseite angezeigt. Das Herzstück von dieser Seite ist die Sucheingabe. Beim Tippen erscheinen die Suchvorschläge. Wenn eine vorgeschlagene Frage angeklickt wird, öffnet sich eine neue Seite mit den entsprechenden Frage und Antwort. Aber kommen wir zurück zur Startseite. Mehr zum Aufbau eines Frage und Antwort wird in einem anderen Screencast erläutert. Unten auf der Startseite werden die am häufigsten genutzten Fragen aufgelistet. Weiter unten auf der Seite befindet sich eine Übersicht der Kategorien. Ganz am Ende gibt es einen Steckbrief über das Projekt. Das war ein grober Überblick über die Seitenstruktur und Funktionen von OER FAQ. In den weiteren Videos der miniserie screencast How to OER FAQ werden beispielsweise genauer erklärt, wie die Ergebnisse aufgebaut sind und wie die Suchbegriffe formuliert werden sollen, um das optimale Suchergebnis zu bekommen.